Herzlich willkommen zu dieser neuen Zahnputzandacht. Den Monat August möchten wir vom Zahnputzandacht-Team unter den Begriff Entdecken stellen. Was erwartet dich da? Das wirst du schon sehen. Heute, das hast du wahrscheinlich schon mitgekriegt, geht es um unseren Nachbarn im Süden, um die Schweiz. Der 1. August ist der Nationalfeiertag in der Schweiz und da wird auch kräftig gesungen. Die Hymne angestimmt, wie ihr vorher schon im Hintergrund gehört habt. Aber was steht eigentlich da so drin in der Nationalhymne der Schweiz? Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Schweizer wissen, was in dem Lied drin steht. Der Text ist ungefähr 200 Jahre alt und ich lese ein paar Zeilen. Trittst du morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer, dich du hocherhabene Herrlicher, wenn der Alpenfirmen sich rötet. Betet, Schwe freie Schweizer, betet. Eure fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland. Ja, da wird aufgerufen zu beten, Gott anzubeten. Aber der Autor braucht noch weitere Ausdrücke, wie er diesen Gott in seinem Lieb beschreibt. Da schreibt er nämlich, kommst im Abendglühen daher, finde ich dich im Sternenmeer. Dich du menschenfreundlicher Liebender. Oder ziehst im Nebelflor daher, Suche ich dich im Wolkenmeer, Dich du unergründlicher Ewiger. Oder fährst im wilden Sturm daher, Bist du selbst uns Hort und Wehr, Du allmächtiger Waltender Rettender. Ich finde es spannend, was er da für Eigenschaften aufbringt ein menschenfreundlicher Gott, ein unergründlicher und ewiger Gott und zum Schluss ein waltender und rettender Gott. Ich möchte dir heute eine kleine Aufgabe mit auf den Weg geben. Nimm dir doch ein Lied, das dich in letzter Zeit beschäftigt hat, das dir nachläuft, ein Ohrwurm geworden ist oder sonst wichtig ist. Such den Text raus und lies ihn aufmerksam. Was kannst du da drin entdecken?